Was kannst du da draußen den Leuten, die jetzt neu starten, die als Quereinsteiger sind oder die vielleicht auch in der gleichen Rolle sind wie du, was kannst du raten? Also. Heute in unserer neuen Evolution Podcast Folge sprechen wir über das Thema vom Angestellten zum Immobilienmakler und Hausverwalter oder beziehungsweise Hausverwalter und Immobilienmakler. Zu Gast Lieber Sascha, erzähl mal, was war denn deine, äh, deine Journey, die du jetzt vom Angestellten im Handwerk zum Hausverwalter und dann, glaube ich, nachher erst Immobilienmakler? Wie ist dazu gekommen? Ja, ich bin... Ähm Angestellt gewesen im Schmiedebetrieb als Instandhaltungsleiter. Der hat die Aufgaben, ähm, ja, die Handwerker zu koordinieren, die Elektriker, die Schlosser. Äh, alles, was so rund um die Immobilie zu tun hat. Also sprich auch die Gebäude für das äh, Unternehmen instand zu halten, die Maschinen instand zu halten. Und da habe ich dann irgendwann aufgehört äh, und habe mich dann selbstständig gemacht. Äh, das war 2019. Okay, warum? Was war? Was hat dich genervt? Ja, ganz einfach. Ähm, Unternehmen hat halt... Äh, einen anderen äh, Inhaber gehabt, der Senior ist verstorben und die Nachwelt, die da dann gekommen ist, hat äh, neue Strukturen geschaffen und den habe ich mir einfach nicht mehr wohlgefühlt. Ne? Also der Pain war so groß, dass ich sagte, ich muss was eigentlich machen. Okay, warum dann ausgerechnet Hausverwaltung? Ja, das ist äh, ein gutes Ding. Ich habe, äh, bevor ich da gekündigt habe, ein Jahr vorher ähm, eine Ausbildung zum Immobilienmakler gemacht in Düsseldorf bei der IHK. Ähm, dazu bin ich gekommen, weil ich äh, den Betriebswirt noch gemacht habe auf der schule und äh, da habe ich junge Menschen kennengelernt. Die haben sich mit T-Shirt-Druck äh, selbstständig gemacht. Da habe ich gesagt, man, da müssen die dicke Eier haben, und sich mit T-Shirt-Druck selbstständig zu machen. Also das muss krass sein. Und ich bin Elektriker <lacht> und äh, schafft das nicht. Da muss doch noch mehr sein. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt so, was kannst du am besten? Hab dann wirklich dann äh, so eine Stärken-Schwächen-Analyse gemacht, Umfeld gefragt, wie man so halt macht, Persönlichkeits weiterentwickelt und dann kam irgendwann raus, Du kannst viel labern. Du hast äh, Kenntnis in der Energietechnik, also sprich ich bin Energiemanager und äh, habe die ganzen Immobilien auch immer für Freunde, Bekannte, Verwandte gekauft, verkauft. Und so war es eigentlich irgendwann da, dass ich gesagt habe: Jetzt du das halt selber. Okay, aber jetzt wäre ja die, die logische Folge wäre jetzt eigentlich gewesen rein als Immobilienmakler zu arbeiten. Du bist aber erstmal in der Hausverwaltung gelandet. Genau, ich habe angefangen, ähm, habe mein, äh, mein Logo entwickelt, den ganzen Kladderadatsch und dann habe ich irgendwann gesagt, ich habe so viel zu tun. Ich habe selber in einer Eigentumswohnung gewohnt und ähm, die haben wir auch selber verwaltet. Äh, ich bin dann praktisch der Verwalter gewesen und dann habe ich gesagt, jetzt suchst du erstmal eine neue Verwaltung, die das für dich macht, damit du das, was du jetzt machen möchtest mit dem Makeln, vorankommst. Dann war unweit äh, eine Dame, die aufhören wollte mit ihrer Verwaltung und äh, da habe ich gesagt, das ist natürlich blöd, äh, weil ich hätte jetzt gerne unsere Objekte verwalten lassen. Und dann sagt sie so, ja, aber ich höre in zwei Jahren auf, ich kann sie nicht verwalten. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe dann darüber nachgedacht, eigentlich cool, frag die doch mal, ob das vielleicht nicht eine Option für dich wäre, das zu übernehmen. Und so ist das dann halt entstanden, dass ich dann, ähm, sie hat mich dann zwei Tage in der Woche mit sozusagen aufgenommen und... Hab dann das Handwerk äh, von der Hausverwaltung aus gelernt und hab dann praktisch die Technik erst gemacht. Und dann hinterher die ganzen, äh, ja, klassischen Sachen. Wie funktioniert Nebenkostenabrechnung? Wie mache ich eine Eigentümerversammlung? Ähm, wie bestelle ich Handwerker? Was ist eine Buchung? Also das habe ich dann da gelernt. Und so habe ich dann 2020 die Hausverwaltung von der Dame übernommen, die dann in den Ruhestand gegangen ist. Was war, was war eigentlich ursprünglich, das interessiert mich jetzt, was war eigentlich ursprünglich das, was du von deinen Eltern vorgelebt bekommen hast? War das eher die Angestelltenseite oder war das eher die Selbstständigenseite? Also ich komme klassisch aus dem äh, normalen Haushalt, also meine Eltern sind beide auch angestellt gewesen mhm. und äh, für die war das natürlich ein großes Drama, dass ich gesagt habe, so hör mal, äh, nee. Ähm, die Sicherheiten sind weg. Die Sicherheiten <lacht> sind weg, bist du dir sicher, was du da tust und ähm, überleg dir das noch noch mal. und äh, ja, also da kommen dann Also die das Bestellte. Klassische, was die meisten Angestellten genau. so kennen. Genau, okay. weil die halt äh, das so nicht gewohnt oder selbst nicht kennen, ne? Ja, weil das finde ich immer interessant, weil man, der Weg wird ja oft auch schon vorbestimmt äh, von bestimmten Personen, ob das jetzt Freunde, Familie ist, mhm. sei mal dahingestellt. aber es ist immer interessant zu sehen, wo äh, wie, wo ist man aufgewachsen und wo geht dann später die Reise hin. Mhm. Das äh, finde ich immer, immer spannend zu sehen. Hat dich dein Umfeld da an der Stelle auch blockiert, also aufgehalten oder versucht abzuhalten von dem Weg? Ähm, nein, also, also, jein, muss man sagen. Es gab welche, die gesagt haben, was machst denn du jetzt in der Immobilienbranche? Mein, ey, du bist gelernter Elektromeister. Was soll das, ne? ähm, Mach das, was du am besten kannst. Lieg Kabel, schließ die an und guck, dass du Licht hinkriegst, ne? <lacht> so. <lacht> <lacht> ja, so, und das war für mich dann aber gesagt, so, das macht aber keinen Spaß mehr. Ich möchte das machen, was ich, worauf ich Bock habe. Und da, und ich habe da Spaß einfach dran, ähm, weil die Leute halt einfach sagen, ähm, Du kannst, du kannst das einfach und es macht dir auch Spaß. Aber wa was konkret macht dir daran mehr Spaß als äh, Kabel zu verlegen? Ganz, ich arbeite mit Menschen, nicht mit dem Kabel. Mhm. Das ist das ist spannend, Aber ich habe jeden Tag einen okay. anderen Kunden. Ja. Also die Abwechslung ist dir wichtig? Ja, klar. Okay, okay was hatte ich denn jetzt also es hörte sich für mich so ein bisschen so an, dass du in die Hausverwaltung, dass das nicht so wirklich eine bewusste Entscheidung war, sondern du da so irgendwie so ein bisschen reingeschlittert bist in das Thema. Oder dass so eine emotionale Nummer war. so nach dem Motto, oh, das ist ja geil, du, die hat jetzt da irgendwie ein paar Objekte und das kannst du die übernehmen, aber so, so nach dem Plan klang das nicht. Das war eher so eine Emotionsnummer. Ja, äh, also. Ein Plan hatte ich da definitiv nicht. Also ähm, ich habe das mir einfach angeguckt, habe gesagt, okay, wir schauen uns das an. Wir haben uns beide Zeit, also beide Zeit gegeben, zu sagen, okay, das passt oder passt nicht. Und ich sag mal nach einem halben Jahr habe ich gesagt, okay, komm, ich mach das. Aber, so wie du auch gerade gesagt hast, Leon, ähm, Sicherheit ist immer ein großes Thema mhm. bei uns gewesen. Und mhm. das ist natürlich immer so, wenn du eine Hausverwaltung hast, kommt monatlich immer schön fleißig das Geld auch rein. Aber, ähm, und nicht aber, sondern das ist genau das, was ähm, für mich auch wichtig war. Wenn du aus dem aus Angestelltenverhältnis kommst, musst du erstmal lernen, dich auch von Sicherheiten zu verabschieden. Und das war halt Nein. für mich am Anfang sehr schwer, deswegen hatte ich diese Gelegenheit beim Schopf gepackt. Okay, so und jetzt kam ja irgendwann, wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Zeit lang, jetzt kam aber irgendwann der Moment, wo du sagst, irgendwas fehlt hier. Ja, ich irgendwas, war, also eigentlich bin ich ja für was, ich bringe es mal so rein, wie es für mich damals gewirkt hat, irgendwie. Ähm, Kann es das nicht gewesen sein? Irgendwie, da war doch noch was. Ja, ich habe als Immobilienmakler angefangen und bin dann in dieser Verwaltung, habe ich mich selbst verwaltet. Ne? Ich habe dann praktisch mich selber gar nicht mehr gesehen, weil ich mich nur noch äh, gesehen habe. Du musst das machen, du musst dies machen, du musst jenes machen und das ist so gar nicht meine Natur. Also was? spricht überhaupt nicht das dein Naturell an? Nein, nein, überhaupt nicht. Das war einfach dieser Sicherheitsgedanke und deswegen habe ich irgendwann gesagt... Passt ja auch gar nicht zu dem, was du sagst, mit Menschen zu arbeiten, dann bist du ja. am Verwalten, am Rumsitzen. Genau. Okay, ja, ja und Irgendwann habe ich dann gesagt, So, hier stimmt was nicht und äh, bin dann wieder ähm, raus aus also raus aus dem Gefängnis, in Anführungsstrichen, und habe dann mal darüber nachgedacht, was machst du jetzt? Und dann? habe ich das Makeln wieder im Fokus gebracht und habe dann ähm, jemanden eingestellt, der dann die Verwaltung äh, machen sollte. Äh, das hat aber nicht richtig funktioniert. Weil? Ich äh, keine Vorgaben gemacht habe. Da war ich schuld dran, weil ich halt den Fokus jetzt auf das Makeln hatte, aber nicht mehr auf die Verwaltung. Und so ist das natürlich dann irgendwann hingedroppelt, weil entweder machst du eins zu 100 Prozent, dann kannst du das. Aber zwei Sachen waren in dem Moment dann, also das habe ich im Nachhinein gesehen, in dem Moment war das mir für mich gar nicht so klar. Also das war einfach zu sagen, ich mache das jetzt, weil ich das entschieden habe für mich. Also die Hausverwaltung war eher ja so eine Freestyle-Angelegenheit, die du da mal aufs Parkett gezaubert hast und nachher dann gemerkt hast, jetzt kann ich das nicht mal delegieren. Oder die Delegation funktioniert zumindest nicht, ähm, so wie ich mir das vorstelle. Ja, es gibt gar keine Prozesse. Ne? Du hast ja eine ich habe die Hausverwaltung übernommen äh, mit einem System, ähm, teilweise analog, teilweise digital. Und da musst du natürlich dann auch erstmal oh, gucken, okay, dass fix, du das ja. bestimmte Sachen erstmal wieder äh, komplett digitalisiert bekommst. Auch Altbacken. Ja, also nicht ganz teils teils. teils, teils, genau. So. Und das musst du halt dann erstmal gucken, dass du das erstmal auf den Stand X bekommst. Das dauert an Zeit. An Manpower ja, und an Ressourcen, die hatte ich nicht. Das war du, Geld. Würdest du denn sagen, wenn du jetzt mal, du kennst ja nur auch ein paar andere Leute, andere Verwalter und so weiter, mhm. äh, das, wie Leon gerade gesagt hat, so das Freestyle, ja, äh, das, ist daraus. das ist doch ein Thema, was tatsächlich auch in der Hausverwaltung ein großes Thema ist, oder? Dass viele eben Freestyle arbeiten, oder? Ja, also man merkt es halt an den Anfragen auch. Ne? Also letztendlich haben wir uns innerhalb von einem Jahr positioniert, äh, dann kommen auf einmal Anfragen, die man gar nicht so realisiert hat, jetzt jetzt heute noch. Ne? Also es ist draußen absoluten Markthausverwaltung, weil Hausverwalter... Ähm, ja Oldschool teilweise noch arbeiten ne? und die halt nicht in Prozessen denken, arbeiten und vor allen Dingen auch nicht als Unternehmer denken. Das muss man dann auch sagen. Ne? Also die sind dann anders mhm. unterwegs. Okay, aber jetzt kam ja so ein, ich nenne es mal ein Game Changer. Ja? Ja. Es kam eine Veränderung bei dir. Ein Mind Switch. Ein Mind Switch, genau. Mind -Switch. Was, was war denn jetzt, was ist da genau passiert? Wie, wie alles im Leben. Du hast irgendwann einen, einen inneren Disput mit dir selber und sagst, mhm. was machst du jetzt? Und dann bin ich raus und ähm, wir waren ja, ich war ja schon im Coaching bei dir. Und äh, du hast ja immer, ähm, ich sag mal, so ein paar Impulse gegeben und gesagt, was morgens, auf das, dies, jenes. Also du hast nie gesagt, hör auf oder mach das nicht oder so. Du hast mich da immer erstmal hing, also du hast das so laufen lassen und ich bin dann praktisch letztendlich irgendwann, ich habe gesagt, ich muss das Ende, ich muss was tun, ich, ich fühle mich hier nicht wohl und habe dann für mich entschlossen, jetzt ist Ende. Da muss ich aber erstmal widersprechen. Habe ich das wirklich nicht gesagt? Habe ich nicht wirklich nee, gesagt. Hör ja. auf, du machst das da, machst du zu viel, du hast zu viel am Start da. Nee, du, genau, das, du hast gesagt, du hast zu viel am Start. Du hast aber nie gesagt, hör damit okay. auf. Du mhm. hast, du hast, wolltest, glaube ich, das, also so habe ich zumindest empfunden, mhm. da kommt der schon alleine drauf. Ja, ja, klar, also ein bisschen geführt, ja, genau, so ein bisschen genau. ne, äh, die ganzen Sachen. Okay, und dann hast du, und was war jetzt dann der auslösende Punkt? Was war der auslösende Punkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich was verändern? viele Hochzeiten, unheimlich schwer zu koordinieren. Ich hatte ja noch zusätzlich eine Werbeagentur ähm, gestartet oder besser gesagt eine Werbefirma. Äh, auch noch. Auch noch. Ja, klar, ich mache ein bisschen mehr. Ne, das habe ich gemacht. Wieder der Sicherheitsgedanke wahrscheinlich. Wieder der Sicherheitsgedanke, da könntest du ja auch noch mal Geld verdienen. Ne? Ja. So, ähm, das habe ich dann mit aufgebaut, habe dann irgendwann einen Partner reingeholt und ähm, habe das dann Hausverwaltung, Marketing plus Makeln und dann kam irgendwann, ähm, der Sturz, wo ich gesagt habe so nee, ähm, du musst überall Geld investieren, du investierst Zeit und ähm, das bringt eben im Endeffekt nichts. Also nichts, du, halb ist nichts ganzes. Also hast du dich eigentlich selber zerlegt? Ja, ich habe mich komplett zerlegt. Du hast dich selber zerlegt, ja, weil und und im Endeffekt war die Triebfeder aber deine Sorge, nicht genug Geld mit einer Sache verdienen zu können. Richtig. Kann man dazu sagen? Kannst du komplett so sagen? Ja. ja und deshalb hast du viele Sachen gestartet, wie ja wahrscheinlich auch ganz ganz viele da draußen genau das äh, Thema haben, ja. Da war es und da war ne so äh, Immobilienmakler, Geld verdienen, investiert man noch im, im, in Immobilien, anstatt mal eine, eine einzige Sache und die mal konsequent durchzuziehen. Ich, hatte, ich hatte kürzlich erst ein Gespräch, war sehr interessant, sein Ansatz äh, war, in die Selbstständigkeit breit reinzugehen und dann schmal zu werden. Also sprich... Ähm, mehrere Standbeine gleichzeitig aufzubauen, natürlich wieder Sicherheitsgedanken logischerweise, um dann rauszufinden, was funktioniert am besten um dann spitz zu gehen ist, ähm, Also ich kann jetzt sagen Das hat er ja versucht Ja, das hat er ja versucht, das ist das ja klar nicht. Der eigentliche Gedanke ist ja Spitz rein, dann breit. Also schau, wenn du einen Maklerbetrieb aufbaust, ja, oder überhaupt ein Business aufbaust, was vernünftig funktioniert, was vernünftig strukturiert, systematisiert, Prozesse hinterlegt sind, und du machst eine Unternehmensrendite von im Dienstleistungsbereich 20, 30 Prozent, ja, 25, 30 Prozent, wenn du vernünftig mit dem Geld umgehst, ja, und dein Unternehmen ordentlich ballerst, also richtig Umsatz machst, ist das ja gar kein Problem. Mhm. Ja. So, da frage ich mich, was muss ich jetzt an der Stelle irgendein anderes Business eröffnen, bevor eine Sache mal richtig genial gut läuft, die Nuss echt geknackt ist, um mich mit anderen Sachen abzulenken, das sind Dinge, die haben mit Ego zu tun, die haben mit Ängsten zu tun, ne, mit Nöten, ja mit irgendwelchen falschen Glaubenssätzen. ja, So nach dem Motto, auf zwei Beinen steht man sicherer als auf einem. Aber das, was ja du auch überschätzt hast, ist deine Energie, deine Möglichkeiten, nur deine nur 24 Zeit, Stunden. Ja, ne, so, die hast du ja auch. So, aber aber jetzt, äh, um, ist klar? Haben wir, ja, haben ja, wir ja, alle klar. gecheckt? Ja? Ja. Jetzt gehen wir mal darauf, du hast dann den Change gemacht, bist bei uns auch, natürlich, bis wir bei uns heute gar nicht mal reden, bist ins Coaching rein, wir haben ja auch immer regen Austausch. Ähm, ähm, und wir unterstützen dich äh, mit mit äh, Rat und Tat letztendlich. Aber du hast dich dann committed. das so, jetzt ist Schluss. Was hast du gemacht? Im, im Oktober gesagt, ich ähm, mache das nicht. Ich habe im September, äh, nee, im Oktober habe ich noch die Hausverwaltung nebenan eröffnet mit einem neuen Ladenlokal und äh, im Dezember habe ich schon wieder zugemacht. <lacht> Na, weil ich gesagt habe, weil ich im Oktober mich committed habe, ich sag pass auch. ich mache das nicht mehr, ich verkaufe den Laden. Du hast es aber smart gelöst, ne? Du hast eine Mitarbeiterin gehabt. Und die Mitarbeiterin hast du sozusagen ja, ins Boot gebracht. Du hat, die hat es übernommen, ne? Genau, die hat das genau. übernommen. Die macht das jetzt unter ihrem eigenen Label und äh, kennt praktisch auch die Kunden, die wir da haben, betreut die auch und übernimmt das jetzt eins zu eins. Das war für mich ein smoother Übergang und äh, für sie eine neue ähm, ja, Möglichkeit, weil die ist auch vom Angestellten dann ins äh, Selbstständige gekommen. Genau, und die ja. ist happy jetzt. Die ist happy. Ja, süße. Das ja, es gut. gibt ja Leute, für die, für die ist, da ist das was. Es ne? ist ja auch immer jedem das Seine, worauf er Lust hat. Ne? Ja, Soll es allen, ja auch geben, ist ja, wichtig. ja wichtig. ist halt einfach zu sehen auch, und das ist ja das, was sie sagt, ähm, die hat ja bei mir angefangen und die hat ja auch die Entwicklung gesehen, die ich durchgelebt habe, die kennt ja natürlich auch meinen Weg und ähm, ich bin immer sehr, sehr positiv und da hat sie gesagt, du hast mich dahin, also ich bin ja derjenige, der praktisch auch die Möglichkeit jetzt offen gemacht hat und da ist sie auch äh, reingegangen und sie hat die Herausforderung angenommen und das macht ja auch nicht jeder, wie du gerade schon gesagt hast, ne? mhm. die Herausforderung hat sie angenommen und bis jetzt ist sehr gut. Sehr cool. Was ist durch die Veränderung, oder was hat sich verändert? Ja, was hat sich verändert? Ich habe auf einmal mehr Zeit äh, für Sachen, die ähm, mit dem Makel mehr zu tun haben. Sprich, ich kann mich auf die einzelnen Sachen, die in der Marke sind, Einkauf, Akquise, Vertrieb, also sprich der klassischen Vertrieb, kann ich mich mehr konzentrieren. Ich habe jetzt zwei Mitarbeiter. Der eine macht Marketing, die andere macht die Objektaufbereitung. Ich bin jetzt im Vertrieb, also sprich Einkauf und Verkauf noch aktiv. Da wird jetzt der Verkäufer gesucht oder Verkäuferin. Also ich kann mich jetzt mehr auf die Sachen konzentrieren, was ich schon viel, viel früher hätte machen sollen. Ähm, das heißt, man hat jetzt einen anderen Fokus, andere Sichtweise auf die bestimmten Sachen. Und wenn man dann die Prozesse dazu hat, kann man sie halt letztendlich umsetzen und dann auch äh, anwenden. Also das ist wirklich... Ein du Spaß. hast gerade ein Wort erwähnt, was mir sehr gut gefällt, das Wort Prozesse. Was würdest du sagen, was für einen Stellenwert haben Prozesse? Hatte ich in der Verwaltung nicht. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich sie in, in den Makeln. Das heißt, ähm, ich kann praktisch durch Anweisungslisten, Checklisten, äh, kann ich halt relativ schnell äh, Sachen abarbeiten, ohne dass ich großartig stupide nochmal nachdenken muss. Ich arbeite es einfach so sukzessiv ab, so wie es sein muss und hilft mir in meinem Alltag. Ob es jetzt ähm, im Bereich der Quise ist, ob es im Bereich Vertrieb ist oder gleich Ich habe da Möglichkeiten, die ich sonst nicht habe, sonst war ich Blindflug. Hm, also effizienter zu arbeiten. Definitiv. Das zum einen, strukturierter natürlich auch. Ja. Okay. Was hat sich konkret, oder andersrum, wie viele Objekte hast du jetzt? 15. 15 Objekte? Ja. Und das innerhalb ja, kurzer Zeit jetzt. Kurzer oder? Zeit, ja, waren vier, vier Monate haben wir jetzt gebraucht, ne? Ja, da also, du bist jetzt bei einem Objektbestand von 15 Objekten, mhm. ja. So, das heißt, du kaufst weiter regelmäßig neue Objekte ein, also Klar. kriegst neue Aufträge, ja. Und wie ich mitbekommen habe, ist da jetzt auch ein ziemlich dickes Ding dabei, ja, mit, äh, wie viel, ja, wir sagen jetzt keine Namen und keine Orte und so weiter, ne? Aber du wirst jetzt so, was ich, über 100-Millionen-Objekt äh, auch reinholen, ja. ja. ja. Ähm, ähm, ähm, also auch echt ein dicker, schöner Fisch dabei. Ja. Wie heißt das so schön? Das Glück kommt bei die Tüchtigen, ne? Das heißt also, du wirst auch belohnt schon jetzt. Also das heißt, die Erfolge gehen immer mehr und es spricht sich auch rum, ne, oder? Also das heißt also, dein Netzwerk merkt auch, da ist einer, du bist richtig aktiv und du bist richtig am Start. Also das heißt, es ist gerade, es explodiert. Kann man so sagen, also es kommt jetzt, äh, rein Man merkt es halt einfach auch, ähm, die Dienstleistung wird anerkannt, auch die Leistung wird anerkannt. Ähm, man sieht es halt auch ähm, bei den Bewertungen, sprich man spricht die Leute an, kann, wie hat euch gefallen? Ne? Also sprich auch mal ein Feedback zu holen, wie da ist, ist es? Ähm, und ähm, es spricht für sich und das macht halt dann auch doppelt so viel Spaß, wenn man dann sieht, dass es Spaß macht. Und das Team wächst natürlich dann auch und sagt, boah, das ist geil, dass wir hier... So dickes Zeugs machen. Also, okay, das muss man jetzt sagen. Das okay, was, was ist deine Prognose für 2022? Wir haben jetzt äh, Anfang bzw. Mitte März. Was ist deine Prognose für dieses Jahr? Wo wirst du rauslaufen? Wie viel Umsatz wirst du machen? Ansatz ist äh, eine Million, 1,5 Millionen. Also das, äh, wir haben. Also jetzt siebenstellig. Siebenstellig, ja. Mhm. Genau. Mhm. Und da bist du dir auch sicher, dass du das schaffen wirst. Das schaffen wir. Wir haben jetzt äh, ungefähr in den nächsten Monat so 400, 500 wird dann nur an Provisionen jetzt reinkommen. Genau. Wenn du das jetzt mal ins Verhältnis setzt mhm. zum letzten Jahr, wo du noch die, also, sagen wir mal, hin und her gemacht hast, man könnte ja. ja auch fast sagen, hin und her macht Taschen leer, ne? so alter Vertriebsspruch, mhm. ne? genau. ähm, äh, eigentlich alter, alter äh, äh, Fonds, äh, Vermögensverwaltungsspruch, ne? hin und her, ne also Switch von dem einen ja, Depot ins gut. andere, hin und her macht Taschen leer, ne mhm. da kommt es eigentlich her. Hättest du das im letzten Jahr, geschafft mit dem mit den mehrgleisig fahren und so weiter oder würdest du das auch echt darauf zurückführen fokussiert jetzt wirklich drauf zu gehen hat dir das geholfen also das hätte ich so wie ich es im letzten jahr gearbeitet habe nie geschafft das muss man einfach so sagen warum du kannst dich an allen fronten kämpfen du musst dich für eine sache entscheiden und äh, was ich immer wieder höre du musst an dich glauben und dann einfach mal gas geben was würdest du oder was kannst du jetzt auch ganz speziell auf dieses Thema bezogen? Hm. Ja, also nach dem Motto Sicherheit, Fokus, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen, vor allem auch mehrere Business da draußen zu machen. Du hast es ja jetzt selber live erlebt und du bist ja auch ein, wenn du so willst, Quereinsteiger. Ja. Du bist ja noch nicht so lange in der Branche, also noch junger Immobilienunternehmer. Ja. Was kannst du da draußen den Leuten, die jetzt neu starten, die als Quereinsteiger sind oder die vielleicht auch in der gleichen Rolle sind wie du, äh vom Angestellten sich selbstständig machen genau. zu wollen, den Mut zu fassen auch vor allem dafür und vom vom und, und wirklich auch vielleicht tatsächlich das Thema Hausverwaltung und Immobilienmakler immer so hin und her switchen oder sogar überlegen, was kannst du raten? Erstmal, wenn ich von Angestellte ins Selbstständige reingehe. Ähm das ist schon mal eine Herausforderung für einen selber. Da muss eigentlich schon im Vorfeld mit sich selber jemand im Reinen sein und zu sagen, oder der Pain ist so hoch, dass man sagt, ich mache das jetzt und spring ins kalte Wasser. Sollte ich das tun und hab dann diesen Mut, ähm, muss ich relativ schnell an mich glauben und dann dementsprechend auch die Sachen umsetzen. Hausverwaltung, ähm, also jeder sollte für sich selber erstmal wissen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Ähm, Frag mein Umfeld, also ein gutes Umfeld. Ne? Nicht die, die einen da nicht sehen, sondern wirklich auch andere Leute, die mal von außen gucken können. Oder aber neutralen Coach wie uns ein zum Beispiel. neutralen Coach, der einfach drauf schaut und sagt, pass mal auf, äh, deine Fähigkeiten sind XYZ. Und pass mal auf, du bist mehr äh, Vertriebler oder der, nee, du, mal, für dich ist Hausverwaltung genau das Richtige. Ähm, du bist jemand, der muss die Buchung haben, du siehst die Zahlen. Das ist was anderes, als wenn einer, ähm, der den ganzen Tag mit Menschen reden möchte und auch ähm, mit denen in die Kommunikation geht, ähm, musst du schon extrovertiert sein. Also äh, auch von, mhm. von dir aus überzeugt sein, dass du das hinkriegst. Wenn du introvertiert bist, ist die Hausverwaltung vielleicht doch schon näher. Also committe dich auf eine Sache. Bitte. Und hör auf, äh, versuchen auf allen Hochzeiten zu tanzen. So ist es. Okay, was noch? Ich würde für, äh, also... Äh, denjenigen, die dann neu starten, wirklich sagen, macht euch einen Businessplan, den habe ich damals nicht gemacht, äh, schreibt euch auf, was ihr wollt und in welchen Bereichen reinkommt, damit ihr wirklich wisst, wie ist der Markt, wie ist der Kunde und was will ich, also sprich Ziele definieren, was ich früher gar nicht gemacht habe, was ich nicht konnte, weil ich nicht wusste. Ja, so Mittlerweile weiß ich das und dementsprechend wächst man damit. Ich kann nur sagen, holt euch, holt euch jemanden rein, der euch dahin bringt, wa wo, was euch Spaß macht. Ist ja auch ein Riesenthema, auch Problem, dass die Leute teilweise in Märkte erschließen wollen oder in Zweige reingehen wollen, wo sie nicht mal genau den Markt kennen. Das, also das merke ich ganz, ganz oft. Ja, ja? War, war bei mir so. Ja. Ich habe es einfach gemacht. Ja, Man kann schon fast sagen, das war schon äh, eigentlich Selbstmord. Aber ähm, dann an sich zu glauben, zu gucken, wie Der Körper ins kalte Wasser. Genau. Und dann gibt man einfach mal äh, Vollgas. Aber das, wie gesagt, jeder sollte das nach seinen Fähigkeiten machen. Und vor allen Dingen jemanden fragen, der in dem Bereich vielleicht den einen oder anderen Tipp hat. Oder jemanden fragen, der da ist, wo man hin möchte. Das ist immer ein ganz, ganz cooler Move. Mhm. Ähm, dann kann man sich damit für sich persönlich weiterentwickeln. Beruflich, unternehmerisch, aber auch äh, gleichzeitig ähm, die Zahlen auch mal übereinander zu legen. Das habe ich nie gemacht. Ja, Ich will auch das Umfeld einem wirklich einen guten Rat geben, wenn man, wenn sie die Branche oder das Expertenwerk das Thema überhaupt nicht wirklich kennen. Ne? Also wäre ja eigentlich die Abfolge zu sagen, Expertenrat, Expertenberatung, ja, dann im nächsten Schritt klares Commitment, also was sind meine Stärken, was kann ich wirklich gut, dann klares Commitment abgeben und dann Vollgas auf eine Sache drauf und die erstmal groß machen. Ja oder stark machen damit wirklich äh, erstmal sich etablieren und und äh, positionieren Geld verdienen genau wichtig dabei ist aber sich nicht von anderen Leuten noch ablenken zu lassen weil das ist schon die größte Gefahr es gibt immer wieder welche die sagen hör mal, ich würde das aber so machen letztendlich heute weiß ich das ähm, hätte ich ja fragen können hast du es denn schon mal gemacht Nee, okay, dann lass mich doch bitte halt machen. Halt die Klappe. Ah, genau, halt die Klappe, sieh zu, dass du deinen Weg gehst, ich mach meinen. Wenn das einer ist, der da schon ist, dann höre ich natürlich sehr, sehr gerne zu. Ne? Aber wenn das einer ist, der nur einfach mir in, zeigen will, dass ich eine Hupe bin, ähm, dann ist das schön, aber bringt mich persönlich nicht weiter. Es ist ja jemand, der dir einfach nur Energie saugen möchte. Naja, es ist ja auch vollkommen logisch. Ich meine, an Cristiano Ronaldo als Weltfußballer, ja, der holt sich halt eben auch keinen Rat, wie er sich besser ernährt und trainiert von einem Kreisklasse-Fußballspieler. Ja, das ist halt Nein, mal macht einfach so. Sinn. Macht keinen Sinn. Ja. ja? ja also vernetz dich, beziehungsweise unterhalte dich, besprech dich mit Leuten, die Ahnung von dem haben, wo du gerne gut drin sein willst. Geh in Unternehmernetzwerke. Da kannst du, das ist das, was mich äh, am Anfang sehr, sehr gut ähm, oder was mich sehr gut geholfen hat, ist, ähm, dahin zu gehen, ähm, wo Unternehmer sind, die anders denken als die, die angestellt sind, das ist einfach nur mal so und zumal kriegt man von denen auch einen Rat und der ist auch gut gemeint, weil die genau wissen, wie es ist wenn man neu startet. Ja, waren selber hast, in der Situation. Ja. Und da haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Da so hast du mich ja auch kennengelernt. Ne? So ist es. Okay, sehr, sehr cool. Also ich würde sagen, wir haben das eigentlich ganz cool auf den Punkt gebracht, das Thema. ja, ja Sehr, sehr cool, lieber Sascha. Vielen Dank auch für deine Offenheit an der Stelle. ja Und äh, hier nochmal ganz klar gesagt, hey, abonniert unseren Podcast, abonniert unseren YouTube-Channel, ja, schreibt uns fleißig Kommentare. Und wenn ihr Bock darauf habt, Eben in genau diese Fallen nicht reinzutreten, ja, also nicht, wenn ihr Bock darauf habt, genau in diese Fallen reinzutreten, <lacht> sondern wenn ihr keinen Bock habt auf diese Fallen, wenn ihr eben die Abkürzung wollt, ja, wenn ihr den direkten Weg dahin gehen wollt, wo der Sascha sich jetzt bewegt, also auf dem Weg zum siebenstelligen Jahresumsatz, ja, mit äh, aktuell 15 Objekten, ja, die eben diesem Jahr schon eingekauft und viele gerade sind schon in der Pipeline wieder also erfolgreiche Unternehmer, richtig Bock äh, auf äh, Party sozusagen, dann einfach hier in der Infobox äh, gucken, da steht alles drin, was ihr tun müsst. Lieber Sascha, dir alles Gute, mach weiter so bis auf den richtigen Weg und hast uns ja an, an deiner Seite, mal abgesehen davon. Ja? <lacht> und äh, in diesem Sinne, hey, mach's gut, arrivederci vielen Dank. Ciao, ciao. ciao. Dankeschön.